Hallo, meine Lieben. Ja, schon wieder ein Haul. Ähm, ja, es sind kommen immer noch Sachen aus China an. Aber ich habe auch noch mal ein bisschen was bei Bastelwelt äh, Schuves bestellt. Und zwar ähm, ja, zeige ich euch gleich. Ich fange erstmal mit China an. Und zwar hier wieder solche ja, Papierteile für Karten und so weiter. Ich mache es gleich auf und zeige es euch richtig. Aber ich zeige es einmal nur so kurz und dann. Räume ich die beiseite, mache die gleich auf und zeige euch die richtig. Vorher zeige ich euch aber die Schablonen. Ähm, diese beiden hier, die waren ein Geschenk. Die habe ich nicht bestellt. Die waren da so als Geschenk mit drin. Das hier finde ich ganz cool. Ja, für eine Kinderkarte, warum nicht? Ne? So eine kleine Jungskarte. Können sich drüber freuen über diese Autodinger. So, dann zeige ich die mal einzeln, weil das hier. Ja, und ich wusste gar nicht, dass ich da Pakete bestelle. ich dachte, ich bestelle einzelne Teile. Und dann sind die hier in drei oder vier Typen gekommen und waren dann äh, immer solche Sets. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber nicht schlimm. Und ja, ich lege die mal so hin. Das seht ihr, glaube ich, ganz gut. So ein bisschen Kuhfellkreise die kleinen raupen schachbrett leo Ja, hier nochmal solche raupen so eins habe ich glaube ich schon aber ich glaube von dem schwarzen und die taugen irgendwie nichts von den action das hier finde ich sehr schön schön finigran ich bin gespannt ob das funktioniert das finde ich auch ziemlich cool ja tut mir leid dass das schon wieder mit diesem scharf und unscharf da oben ist ja, so ein bisschen, ach oh man, bisschen 3D-Effekt. Also Einfach nur Streifen, da sind auch noch nicht richtig, nicht ganz abgeteilt, aber es macht ja nichts. Upsi, so, das hier. Ach, das ist echt nervig, wenn man was zeigen will und das ewig scharf und unscharf wird. Dies, dieses hier. Ich mache das ist so einen ganz Tucken schneller, damit ihr eventuell immer eine Phase bekommt, wo es gerade scharf ist. Sternchen, noch mehr Sternchen und dann nochmal dieser gute Kreis hier, finde ich auch sehr schön. Ja, es sind einige dabei, die mir gut gefallen. Und dann werde ich mal gucken, heute Morgen mal sehen, werde ich auf jeden Fall mich nochmal ransetzen. Ich habe auch noch ein Video was ich schon fertig äh, geschnitten habe, von dem letzten Roll, den ich gezeigt habe. Da habe ich schon ein paar Sachen gemacht, aber irgendwie, ähm, ja, wollte der da nicht so richtig. So, ich packe das mal kurz aus. Ähm, mach mal kurz auf Pause, dass ihr das Ganze geknistert und so nicht hört. So, ich habe mal alles ausgepackt und auch gleich bei den Klebern, die ähm, Träger ein bisschen gelöst, Weil das manchmal echt ein bisschen doof geht, also bei denen muss ich zum Beispiel mit einer Nadel wirklich reinpieken, bevor ich es weggekriegt habe. Weil ich euch zeigen möchte, wie die nämlich eigentlich aussehen und zwar so durchsichtig. Genau. Ja, So sehen die halt alle aus und bei denen auch. Ja. Auch so durchsichtig. Und das hier sind aber deckende, also ja. man nicht durchgucken kann. Und das hier ist einfach nur Papier zum Aufkleben. Genau. Ja, und das hier so ganz unspektakulär, einfach nur lauter Sprüche, die ich jetzt natürlich nicht alle vorlese und übersetze. Wahrscheinlich auch gar nicht geht, weil bei manchen seht ihr, da fehlen ja auch Teile. Also es sind dann einfach auch manchmal nur so Ausschnitte. Aber ja, ist halt ganz praktisch, wenn man einfach mal irgendwo so einen kleinen Spruch noch dazu will der auch nicht unbedingt ähm, ja, wichtig sein muss weil man ihn vielleicht zur hälfte wieder übermalt oder so halt eine schöne alternative zum stempeln und die fühlen sich auch so wirklich ganz wie ganz ganz feines papier an also sind weich aber man fühlt dass es schon papier ist ja, und dann ja, der ist doch schon mal gar nicht schlecht, den kann man auch mal so lassen. So, dann machen wir den bisschen bunteren hier weiter. Wie gesagt, wenn euch das hier zu langweilig ist, dann spurt einfach vor. Das sind hier lauter solche Ticket-Teile. Ja, ich hab's im Moment irgendwie damit. Aber hier auch so Maßband-Abschnitte und ja, einfach viele verschiedene Sachen. Und ja, von den Sachen habe ich jetzt aber auch tatsächlich genug. Also damit höre ich jetzt tatsächlich auch mit Bestellen. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch mehr Sachen bestellt habe oder nicht. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall keine weiteren mehr bestellen. Das muss man jetzt erstmal alles verarbeiten, was ich hier die letzten Wochen so bekommen habe. Und ich wollte ja auch eigentlich, wie gesagt, meinen Vorrat reduzieren und... Nicht erweitern und in letzter Zeit seht ihr nur noch Holz von mir, weil ständig irgendwelche China-Sachen ankommen. Und außerdem finde ich auch, besonders jetzt zu dieser Zeit, müssen wir unsere Wirtschaft auf jeden Fall unterstützen und bestimmt nicht China. Also von daher werde ich jetzt auch nichts mehr bestellen. Ja, ihr wisst ja, China dauert immer lange, AliExpress. Dauern die Sachen doch recht lange, bis sie kommen, obwohl dieses Mal ging es doch. Ja. Also, es ist jetzt drei, vier Wochen her, wo ich das bestellt habe. Genau, aber ja, wir sollten wirklich zusehen, dass wir unsere Wirtschaft unterstützen. Aber man wird halt von diesen Preisen immer wieder verführt. Also, so geht es mir zumindest, dass mich die Preise immer ja, verführen. So, das hier sind dann so Vintage-Schilder. Das ist wie gesagt einfach nur Papier, auch ein bisschen stabiler, nicht so dünn, wie die Sticker waren. Das ist hier auch ein bisschen dicker. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen alles der gleiche Stil. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt auch genug den ganzen Sachen, die muss ich jetzt erstmal verarbeiten und dann äh, das dauert auch, bis man das bearbeitet hat, ob sie. Ja. Das mich ärgern. So. Ist aber gut. So, und das hier sind auch noch mal dann die so durchsichtig werden. Den hatte ich hier schon gesehen, den hatte ich schon aufgemacht. Ja, und auch wieder so Vintage technischen. Das sieht aus wie ein Geldschein. Alter. So, ups. Ja, was auch immer ein bisschen schade ist, dass diese Sachen natürlich immer alle auf Englisch sind. Ich würde es auch cool finden, davon mal was zu haben in so altdeutscher Schrift. Ich finde nämlich diese altdeutsche Schrift sehr schön, dieses geschnürkelte. So. fast auf, den, auf den Geldschein. Und hier haben wir noch mal zwei Teilchen. Jawohl, so das war das. Das waren meine Ali-Sachen. Und ja, hier ist immer so ein Flyer oder irgendwas Werbedings halt dabei. Ich weiß auch gar nicht, ich gebe immer Bastelwelt Schobes ein und nicht Uh, www.bastel-welt.de also das kommt dann automatisch aber ich gebe halt immer Bastel Chubes ein so, dann zeige ich euch mal was ich hier bestellt habe, eins verstecke ich dann noch ein bisschen, so das Highlight dieser Bestellung da habe ich ganz lange mit geliebäugelt und jetzt habe ich es mir endlich gekauft so, auf jeden Fall habe ich mir einmal ein Mica Pulver in Gold Na, ich weiß, dass du es kannst ja Mica Powder in Gold ja, dann, diese Teile habe ich ja jetzt schon des öfteren Mal, hallo, <lacht> des öfteren Mal erzählt. Okay, jetzt muss ich die Kamera kurz mal. Ähm, von den Tingern habe ich ja jetzt <lacht> schon öfter erzählt, dass ich unbedingt nochmal welche von diesen Blending-Teilen brauche. Und ähm, ja, die habe ich mir jetzt nochmal mitbestellt, weil es nervt halt ne, immer zu gucken, welche schon Dings sind. Und ich muss mir jetzt auch auf jeden Fall irgendwas überlegen, weil... Ähm, Kriege ich jetzt, glaube ich, nicht hin. Ich mache, glaube ich, ein Foto und blende es euch dann mal hier irgendwo ein. Ähm, wie das gerade aussieht. da ja? Das sieht nämlich katastrophal aus. Vor allem, weil ich es jetzt auch keinen Bock hatte, es hin, ordentlich hinzustellen. Wenn ich es ordentlich hin sortiere, dann geht es ja noch einigermaßen. Aber auch dann ist es nicht ähm, optimal. Deswegen muss ich mir da was anderes überlegen. Und hier... ein Moment. Ach oh, so, ein Nieser. Ja, ich habe mir ähm, gedacht... Ich brauche auch mal Distress Inks, um einfach mal zu gucken, wie diese Teile funktionieren. Oh Gott. Oh, Entschuldigung, diesmal habe ich die Pause gemacht. Ähm, ja. oh, ich glaube, ich schneide das raus, das ist zu laut. Okay, also Distress Inks äh, habe ich mir mal mitbestellt. Klar sind hier Farben dabei, die ich äh, schon habe. Das macht aber nichts. Es ging einfach nur darum, ähm, mal zu gucken, wie diese Distress Inks funktionieren. Ähm, sonst habe ich ja nur Distress Oxides und auch diese, ähm, die Auffüller eben nur von Oxides. Und deswegen, ja, ich will es einfach mal probieren, was für ein großer Unterschied da ist. Ähm, klar könnte ich mir jetzt auch Videos angucken ähm, und sehe dann, wo die Unterschiede sind. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man es selbst in der Hand hat, finde ich. So, und jetzt kommt mein Highlight und zwar... Ähm, habe ich von La Vina, na, Malte? La -vi genau. Einen Stempel. Ich, also, ich finde die Stempel von denen an sich sehr, sehr schön. Das ist diese Firma hier. Und ich finde, die machen mega schöne Sachen. Ähm, ja, ich finde das einfach schön gezeichnet. Und dieser Stempel hier, ähm, der hat es mir schon ziemlich lange angetan. Die sind aber nicht so ganz günstig. Und deswegen habe ich ein bisschen mit mir gehadert. Aber naja, gut. Der musste es jetzt einfach sein. Und ähm, ja, ich werde jetzt demnächst, also direkt nach diesem Video hier, auch gleich eine Karte basteln, ähm, wo ich den auf jeden Fall verwenden werde, weil ach, der ist einfach mega schön. Ich zeige euch den noch mal ein bisschen genauer. So, stell mal scharf. Also was für schöne Details. Ja, einfach mega schöner. Mal der ist auch recht groß, 12 cm. Ja, mal 8 so ungefähr für eine längste 7R. 7. Ja, ist halt recht lang. Aber wunder wunderschön. Genau. Ja, habe ich wie gesagt lange geliebäugelt und ähm, ja, ich mag die Sachen von der Firma wirklich okay, dieser Hintergrund. Ne? Die sieht einfach nur toll aus. Das sieht aus wie mit Alkohol gemacht, würde ich sagen. Und auch dieses Logo mit diesem Pilz. Ja, ist halt mal ein bisschen was anderes als die Sachen, die man sonst so hat. Genau, so das war mein hall Ich werde mal gucken, das letzte Video, was ich gemacht habe, das war ein bisschen katastrophal, <lacht> weil ich ja, ich wollte einfach mitlaufen lassen und Musik laufen lassen und habe vergessen, wieder auf ähm, Aufnehmen zu drücken. Beziehungsweise ich hatte statt auf Pause auf Stopp gedrückt und habe dann wieder auf, auf das Pause-Ding gedrückt und ähm, habe nicht gesehen, dass es dann gar nicht aufnimmt. Das war ein bisschen doof, aber ich werde das, glaube ich, trotzdem äh, zusammenschneiden und euch ähm, trotzdem zeigen. Genau. Na gut, ihr Lieben, so, wie gesagt, mich kribbelt es jetzt ein bisschen in den Fingern, äh, mit dem was zu machen. Das werde ich jetzt auch tun. Ähm, ich denke, da werde ich die Kamera ein bisschen mitlaufen lassen und ähm, euch zeigen, was ich daraus zaubere. Ja, und eigentlich sind heute meine Haare dran. Ähm, ich kann mich mal kurz, ich glaube, warte mal einen Moment. Genau, so, da bin ich einmal kurz. Wie ihr seht, mein Ansatz sieht katastrophal aus. Also hier ist alles ganz weich. Und das muss unbedingt gedreddet werden. Das sieht natürlich so jetzt, sehr ja gut, wenn ich einen Zopf mache, dann fällt es wieder nicht mehr auf. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem Zopf rumlaufen, weil ich habe tatsächlich bemerkt, dass die Haare, da wo ich ähm, immer Zopfgummi habe, ein bisschen dünner werden. Also die Dreads werden an dieser Stelle ein bisschen dünner. Und äh, ja, ich bin schon am überlegen, ich mache mich mal wieder weg. Ähm, ich bin schon am überlegen, meiner Freundin mal zu schreiben, die mir die Dreads gemacht hat ob sie nicht mal kommen will und mir die Ansätze mal machen will und alles einmal komplett nach, ähm, nachhäkeln, weil doch ziemlich viele Härchen jetzt rausgucken. Ähm, ich habe die du jetzt, jetzt oh Gott, wie lange habe ich die jetzt im November, glaube ich, habe ich sie gemacht? War es im November? Nee. Quatsch. Im August? Oder? Nee, wartet mal. Im August oder im September. Genau, seitdem habe ich meine Duets Und äh, ich pflege die eigentlich sehr und bin auch ständig am Nachhäkeln. Äh, besonders die ersten Wochen natürlich, dann hängt man ständig dran und äh, guckt und ist da noch was und ist da noch was. Ähm, obwohl das auch gar nicht so gut ist, zu viel zu häkeln, weil dann werden sie ja extrem hart. Und irgendwann kann man sie dann gar nicht mehr häkeln, weil sie einfach viel zu hart geworden sind. Ähm, da muss man ein bisschen Acht geben. Dass man nicht zu viel, ich fummel gerade rum, ähm, ja, dass man nicht zu viel macht. Aber ja, ich kann euch das mal so ein bisschen zeigen. Also wie seht, wie fransig die zum Teil sind, obwohl ich halt zwischendurch immer mal wieder drüber häkel. Das sieht man auch, dass die gehäkelt sind. Wenn die Kamera an dieser Stelle scharf stellen würde, dann da seht ihr das, dass es da so durchgehäkelt ist. Ne? Da sieht man das ganz gut, ja. Aber wie gesagt, ähm, die sehen im Moment ein bisschen, äh, hm. sie sehen aus, als wenn ich sie schon viele Jahre hätte. Und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, dass sie so aussehen sollen. Ähm, nur, ja, ich muss jetzt gucken. Also so kann der Ansatz auf jeden Fall nicht bleiben. Und heute Abend habe ich noch einen Termin. Vielleicht hekle ich da nochmal drüber. Okay. So bla, bla bla bla bla. Interessiert euch alles gar nicht. Ähm, genau, ich beende jetzt hier, bevor ich mich noch mehr reinreiße mit meinem Gelabere, wie immer. Ich habe immer ein Problem damit, irgendwie das Ende zu finden. Dabei ne? ist es doch ganz einfach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.